Ja, ich werde halt schon gerne wählen gehen, aber ich weiß halt nicht so genau, was ich wählen soll. So. Ich will schon wählen, aber ich habe noch nicht so viel Ahnung. Ich möchte mich halt noch informieren darüber. Ich gehe dieses Jahr noch nicht wählen, weil äh, ich finde, ich habe noch nicht genug Informationen darüber. Es ist eigentlich ganz wichtig, dass eigentlich auch jeder wählen gehen sollte, finde ich. Weil eine Stimme kann halt echt einen echten Unterschied machen. Äh, alles, was halt in der Politik und so passiert, sollte halt von uns auskommen. Ich finde es wichtig, wählen zu gehen, gerade wegen der jüngeren Generation, weil ja relativ wenige inzwischen wählen gehen. Und gerade weil es auch jetzt ab 16 ist. Ja, wir setzen quasi anderen Leuten in die Hand, dass sie über unser Leben bestimmen dürfen. Also sollten wir auch eine Wahl abgeben, wer das quasi machen darf. Wir sollten wählen gehen, weil jeder von uns sollte ein Recht haben, in der Politik mitzubestimmen. Ich gehe auf jeden Fall wählen, weil äh, mich das interessiert, ich mich äh, einbringen möchte. Es ist wichtig, da jede einzelne Stimme von uns äh, meiner Meinung nach ziemlich wichtig ist und jeder einzelne auch eine entscheidende Stimme sein kann. Ich finde es auch wichtig, wählen zu gehen, einfach um meine Zukunft also zu sichern, halt zu entscheiden, was in meiner Zukunft passiert und auch zu sagen, wen ich ähm, als Vertreter für meine Meinung haben will. Jede Stimme zählt und Leute, die halt nicht wählen, diese Stimme fehlt.